Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Mein Name ist Pit und wie immer, liebe, herzliche Grüße aus Paraguay beim schönen Wetter. Heute etwas windig. Also heute äh, wieder ein trauriges Thema bei Paraguay Live. Äh, sprechen wir über Selbstmord. Warum? Selbstmord. Ja, uns haben die Bilder, also auch Aufnahmen, Videoaufnahmen erreicht. Was zeigen einen Selbstmord von einem deutschen Staatsbürger. Also es ist glaube ich am Mittwoch, also vor zwei Tagen, passiert, dass sich ein Deutscher aus Rica soweit uns bekannt ist, hat sich auf dem internationalen Flughafen Silvio Petirossi Rossi. In Asunción, genauer genommen, in Lucca, in Paraguay, einfach das Leben genommen. Was hat er gemacht? Gut, man kann es genau sehen, er hat sich vor dem zweiten Stock praktisch runterfallen lassen. Also ist im Prinzip runtergesprungen. Also die Absicht ist ganz klar. Suizid, also Selbstmord. Jetzt stelle ich natürlich die Frage: Was bringt einen Deutschen grundsätzlich einen Mann dazu, sich praktisch auf den internationalen Flughafen umzubringen? Also wir werden euch in diesem kurzen Video äh, praktisch nur ein Teilvideo vorstellen, weil wirklich es ist zu krass. Man sieht also wirklich sehr genau viele Sachen, die also nicht nur für Kinder nicht geeignet sind. Aber grundsätzlich ist es ein ganz schöner Anblick. Deshalb, wie gesagt, also Teile des Filmes werden wir euch jetzt vorstellen. Also bleibt dran. Ich ja, das ist genau. Es ist. Es ist. Das ist gerade Hi. Ihr davon. Was uns grundsätzlich auch interessiert, ist, was bringt diese Menschen, solche Entscheidungen zu treffen? Also ich habe es auch gelesen, dass in Deutschland alle 52 Minuten, also alle 52 Minuten sich ein Mensch das Leben nimmt. Was treibt die Leute dazu? Vielleicht auch Fragen an die Leute hier, an die Deutschen. In, Villa Rica, in der Umgebung von Villarica. Vielleicht habt ihr den Mann kennengelernt oder gekannt. Vielleicht auch in den Kommentaren schreiben, was hält ihr überhaupt? Also, ich denke, jeder Mensch hat das Recht, über sein eigenes Leben zu entscheiden. Es ist natürlich nur die Frage, was geht einem vor, was geht einem in dem Kopf vor? fährt zu dem Flughafen hin, im Prinzip mit der Absicht, wahrscheinlich mit der Absicht logischerweise, darüber nach Frankfurt zu fliegen und dann entscheidet sich, ganz spontan oder auch nicht, man weiß es nicht, für den Selbstmord. Also schreib bitte in den Kommentaren, wie immer, trauriges Thema, aber schreibt einfach, was hält die davon? Was hält die grundsätzlich von Selbstmord? Wie sieht die Sache grundsätzlich mit Menschen aus, die sich ja umbringen wollen, möchte oder haben sich auch umgebracht? Es gibt jede Menge davon. Was treibt die Leute dazu? Was ist eure Meinung? Das interessiert mich. Was hält ihr davon? Schreibt unten in den Kommentaren, wie sieht die Sache auch bei euch aus? Habt ihr schon Depressionen gehabt? Wie sah es aus? Also meiner Ansicht mal, man sollte das Leben wirklich genießen, das ist so schön und das Leben muss einfach weitergehen. Das ist meine persönliche Meinung. Und in diesem Sinne, also alles Gute nach Deutschland oder wo auch immer ihr seid, in Paraguay oder überall auf der Welt. Und passt auf euch auf und wie gesagt, die Kommentare bitte runter schreiben. bis zum nächsten Video, sicherlich mit einem anderen Thema. Bis dann. Ciao.